Action, hallo, hier ist wieder der Rizzo. Heute Folge Nummer 11 äh, und wir kochen heute wieder zu zweit. Und äh, ich habe Aline Lilien -Sieg eingeladen, äh, aus dem Autohaus Lilien Sieg in Depoldeswalde. Und wir kochen heute gemeinsam ein gebackenes Fischfilet, in der Hinsicht heute ein Lachsfilet, mit einem äh, kartoffel zitronenstampf und äh, geschmolzenen Tomaten und ein Gurkenrelish dazu. Bleibt dran, ich freue mich auf euch, bis gleich. Wieder. Und hier ist auch schon die Aline. Herzlich genau. willkommen, schön, dass du da bist. Danke, danke für die für, Einladung. Danke, dass du ihr gefolgt bist Gern. auf jeden Fall. Äh, Alin hat den Weg heute hierher gewählt, zu uns nach Konradsdorf. Äh, und wir haben uns natürlich wieder vorneweg Gedanken gemacht, was wir zusammen kochen. Also ich habe mir Gedanken gemacht. Genau. Du hast mich gefragt, was kochen denn überhaupt. Äh, da ich äh, gemerkt habe, dass du äh, auch eine Leidenschaft hast zum Wassersport, also in der Hinsicht bist du Wakeboarden. Richtig. Also ein cooler Sport und im Winter Snowboarden. Richtig. Also alles, was mit dem Brett zu tun hat, habe ich mir gedacht, wir machen ganz einfach mehr Fisch. Äh, tu mal einfach mal ein Fischstäbchen anders interpretieren. Habe ich vorhin schon gesagt, wir machen ein gebackenes Lachsfilet, mhm. Kartoffel, Zitronenstampf dazu und ein paar geschmolzene Tomaten und wie gesagt den Gurkenrelish Für dich. Äh, Gurkenrelish, im Prinzip, das ist eine würzige, süß-saure Geschichte, die eigentlich auch in der englischen Küche verwendet wird. Und das wird dein Part sein. Hast du schon mal gemacht? Nee. Dann Zum Glück wir, nicht. Dann tun wir dir das natürlich hier äh, ganz einfach auch zeigen. Sehr schön. Ganz wichtig dafür die Zutaten halt: Gurke, Paprika. Wir brauchen, nehmen uns noch eine rote Zwiebel halt mit daher. Dann. Nehmen wir uns noch eine Cayenne-Schote. dann brauchen wir Apfelessig und ein bisschen Zucker. Genau, davon setzen wir uns erstmal so einen kleinen Sud an und die Sachen müssen wir richtig fein klein würfeln. Okay. Und ich weiß, dass du das kannst, <lacht> weil wir haben schon das ein oder andere Kochevent miteinander gemacht. Genau. Ganz einfach, die Gurke ist eine, eine bio die habe ich jetzt hier schon gewaschen für dich. Die werden wir einfach nur so erstmal schneiden. Das wäre jetzt hier deine Müllschüssel. Dann halbieren, vierteln, der Länge nach das Kerngehäuse raus. Ohne Kern, okay, gut. Ohne Kern, weil das wässert halt zu so sehr. Wir wollen halt nicht das Gurkenwasser haben, sondern wirklich diese knackige Gurke. Und dann schneiden wir es in kleine Würfel. Das heißt wahrscheinlich nochmal das Viertel, was wir dann haben, nochmal der Länge nach. Halbieren und dann Streifen und dann kleine Würfel. Ganz also wirklich ganz Würfel. klein, so Alles klein wie klar. es geht. Dasselbe machen wir mit der Zwiebel, hm. äh, mit der Paprikaschote und mit der cayenne Cayenne-Schote. Die ganz einfach auch ohne Kerne verwenden. Hm. Ne? Ja. Wenn du Handschuhe brauchst, habe ich da drüben noch liegen. Ja, Besser ist. Und genau, weil du hast ja deinen Nachwuchs mit oder euren genau. Nachwuchs. Genau. Die äh, Lia, wie alt ist er? Die ist jetzt heute vier Monate. Cool. Und die Fans bestimmt nicht so geil, wenn ich mit Chili-Händen rankomme. Deswegen sind Handschuhe auf jeden Fall eine gute Idee. Sieste? Und das haben wir da drüben liegen, gebe genau. ich dir dann rüber. Genau, in der Zwischenzeit mache ich die niederen Arbeiten. Kartoffelschälen? Jawohl, mein Job. <lacht> Einer muss, ne? Genau, also feuerfrei würde ich sagen, Gut, oder? auf die Plätze, fertig, los. Also du wirst erst Scheiben und dann längs geschnitten haben, oder erst längs schnitten. Äh, am besten, genau, erstmal der Länge noch, komplett mhm. halbieren. Und dann wirst du die Mitte raus, ja. Genau, dann vierteln. Gut. Und dann das Kerngehäuse raus. Perfekt, du kannst das. So. So, Aline, du bist ja nun jetzt äh, aufgrund der Tatsache, dass du ja Mutter geworden bist, ja, äh, nicht mehr im Job momentan tätig. Also du bist im äh, Mutterschaftsurlaub, ne? Genau, also ich gönne mir mal eine Auszeit. Du gönnst was, dir eine Auszeit. Was durchaus ganz schön sein kann. Und äh, genieße gerade die Zeit mit Neugeborenen, richtig. Noch eine, kurz vor Corona noch schnell auf die Welt gekommen. Eine schöne eine schöne Zeit, oder? Ja. Und sie so also, vergeht halt so schnell, ne? wenn du schon sagst, vier Monate. Das ist jetzt schon krass, ja. Genau, und vor Lia warst du, oder bist natürlich immer noch, klar, äh, im Autohaus Lilien Sieg in Depoldeswalde. Genau. Verkäuferin. Genau, also ich bin Automobilverkäuferin für alle unsere Hauptmarken. Also das sind vorwiegend ja Audi und äh, VW und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Also sowohl auch die großen Sachen, also wer ein Sprinter, und Transporter oder irgendeinen Spezialumbau braucht, äh, das kriegen wir hin, ne? kein Problem. Und ähm, dort bin ich jetzt schon seit, oh Gott, wie lange bin ich denn Seit sieben Jahren. Und ähm, jetzt halt mal ein Jahr in Babypause, genau. Aline, wir haben uns kennengelernt vor Mhm. Oh, schon ein paar Jahre her, ne? Das sind bestimmt auch schon fünf Jahre, würde ich schätzen. Da war der, der Grüni noch in Aktion, oder? Ja. Also ja. über die Cooking Lounge, ja, ne? Also genau. In Dresden, also in der Cooking Lounge, im Dynamo-Stadion, haben wir irgendwann mal, damals waren wir, glaube ich, noch Gast und nicht ausführender äh, Partner äh, gekocht mit dir. Richtig. Später haben wir dich dann selber gebucht, um mit unseren Kunden bei dir zu kochen. Das war natürlich äh, auch sensationelle Veranstaltungen, Kundenevents für eure Kunden. Genau. Äh, um halt dort ein bisschen, bisschen Lockerheit mit reinzubringen. Es entstehen wunderbare Gespräche beim Kochen. Äh, Kontakte pflegen, hegen. Und dazu natürlich noch was Schönes, leckeres Essen und zubereiten, selber zubereiten. Das macht natürlich in meinen Augen auch Spaß. Ja, immer Top Abende auf jeden Fall. Gutes Kundenfeedback auch. Weil ähm, man kommt sich doch mal ein bisschen näher am Herd und tauscht mal ein privateres Wort aus. Das äh, hilft auf jeden Fall auch in der Beziehung. Und ähm, das machen wir halt gerne auch mit Geschäftskunden, wo ein Vorpark dahinter steht. Ähm, damit man auch einfach weiß, was braucht der andere, auf was, was benötigt der. Und da kennt man sich ein bisschen besser und kann das eher schon einschätzen, was so alles gebraucht wird. Und es fetzt halt immer. Es gibt immer gutes Essen, es gibt guten Wein in der Regel. Richtig. Und ähm, die Abende ging auch immer recht lang. <lacht> ich sag mal, das Ambiente ist natürlich auch unschlagbar trotz alledem, ne? Für so eine Event-Geschichte, eine Koch-Event-Geschichte. Also ja. Die meisten kennen das Stadion was. ja bloß gefüllt. Und das ja. sind auch immer für die, gerade für die eingefleischten Fußballfans, die waren immer ganz begeistert, das mal leer zu sehen, dann abends, wenn es so schön beleuchtet ist. Auf jeden Fall. Schöne Sache. Heute ist die Niki nicht mit dabei, die hat sich entschuldigen lassen. Und hat uns im Prinzip hier ein sensationelles Gesteck äh, vorbeigebracht. Aber das zeigen wir euch später, was er da äh, wieder supermäßiges äh, zusammengezaubert hat. Also aus dem Nicoles Blumenatelier in Freiberg. Äh, genau. Seid gespannt. So, ich habe jetzt mal ganz flugs die Kartoffeln geschält. Wird uns das, das ja genug? Traumhaft. Gut. Traumhaft. Das wollte ich noch hören. Richtig schöne Brunoires, so nennt man die auch richtig kleine Würfelchen. Und ich sehe, ja, ja. die Fingerhaltung, tipptopp, das läuft. Ich bin ja da etwas vorgeschädigt. Ich glaube, das weiß nicht, ob das weißt, meine Eltern haben ja selber eine Gaststätte. Das, also, das wusste das heißt, ich bis dato noch als nicht. Kleines Kind war das schon immer. Also ich bin ja damit aufgewachsen mit Gästen, Tourismus, Bewirten, Gästezimmer. Deswegen, naja, da lernt man halt beim Großfern schon so ein paar Griffe. Richtig. Ein Papa ist gelernter Koch. Ne? Okay. Ja. ja, dann natürlich auch deine, kommt deine Affinität zum Kochen halt da schon zum Tragen, oder? Also ja. wenn du selber auch kochst. Auf jeden Fall. Eine große Leidenschaft ist äh, uns auch sehr wichtig, also mein Mann und mir, dass wir halt auch viel in der Natur draußen unterwegs sind, mit den Kindern unterwegs sind. Also zu unserem kleinen Sonnenschein haben wir ja noch zwei große Jungs von meinem Mann, die jetzt neun und zehn Jahre alt sind und die lieben das natürlich auch mit uns dann im Winter unterwegs zu sein oder, oder im Sommer. Coole Sache. Da ist natürlich bei euch richtig Leben in der Bude, oder? Ja, auf jeden Fall. Genau, die Kartoffeln werden wir hier noch ein bisschen mit äh, Salz würzen. Auf jeden Fall, äh, das ist ein Bergkernsalz aus äh, Österreich, aus dem Salzburger Land. Hm. Dort, wo ich sonst manchmal Skifahren gehe oder fahre. Und äh, das finde ich für mich äh, mein Favorite. Ja. Ja, mein Salz. Es hat reichhaltig an Mineralien. Siehst du ja halt hier, Deswegen. Ne? das ist kein, kein raffiniertes Salz, sondern wirklich halt. Also das ist keine der, Mischung, sondern das ist wirklich, dass das Salz richtiges Bergkernsalz hat. Berg ne? Cool. Dort ist aber das Thema, hatte ich letztens schon gesagt, die Salzquelle äh, versiegt langsam. Das heißt, da gibt es wirklich nicht mehr viel. Die sind auf der Suche nach einer neuen Quelle, hm. wo sie halt wieder verloren können. Ne? Gut, Kartoffeln sind angesetzt. Jetzt mache ich noch für das Relisch im Prinzip. Äh, den Ansatz aus dem Apfelessig und dem Zucker, also brauner Rohzucker, das sind jetzt mal hier so locker drei Esslöffel. Dann geben wir hier den Naturtrüben Essig dazu. So, dass der Boden halt ja schön bedeckt ist. Und lassen die Sache mal richtig schön einkochen. Dazu noch eine Senfsaat. Nicht, dass er euch wundert, die Lia ist nicht allein da drüben. Nein, ne? natürlich nicht. <lacht> Gut, das lassen wir ein bisschen einkochen. Dann kommen noch dazu im Prinzip die roten Zwiebelwürfel, die Cayenne-Schotenwürfel. Die Würfel kannst du dann ruhig hier komplett reinmachen. Die werden okay. wir dann ein bisschen einsalzen. Die Gurken mitten brauchen wir gar nicht mehr. Die können wir so nebenher schnambulieren. Wer die auch immer gerne isst, oder ja, vielleicht eben. hat der Robert noch einen Gin mit dabei, da kann er sich noch einen Gin Tonic machen. Ne? Weil Robert ist natürlich auch wieder genesen. Dann der irgendwas vom wohl. letzten Mal, der hat ihm geholfen dann widme ich mich mal hier dem Lachsfilet. Gab es heute wieder Edeka Müller in Wilsdorf. Frisches Lachsfilet hat mich angelacht, dachte ich mir, nehme ich. Ansonsten, wenn du kochst zu Hause, Aline? Ja. Wenn momentan die Zeit da ist, ne? also wenn sie da ist. Was kommt da bei euch so auf den Teller? Also wir kochen meistens am Wochenende. Ganz unterschiedlich, also zur Zeit haben wir unsere große Liebe zum Flammkuchen entdeckt. Da ein relativ äh, einfaches, schnelles Flammkuchenrezept, auch ohne Hefe, weil irgendwie Hefe und ich, wir sind nicht so die Freunde, das geht immer schief. Okay. Deswegen bin ich aber froh, wenn ich Hefe weglassen kann. Und äh, die Kinder lieben es, Flammkuchen, also da geht gut was weg. Ansonsten kochen wir klassisch, also ich habe jetzt auch erst ganz frisch äh, schöne Rinderfilets von, äh, von den befreunden Biobauern bekommen einfach mal ein schönes Rind legen oder halt jetzt Grillsaison klar. Ne? Also mhm. wir kochen eigentlich immer so das. Wir stimmen meistens ab in der Familie, was gegessen werden soll. Bei den Kindern ist halt Flammkuchen oder Burger. Wir machen sehr gerne selber Burger in allen Varianten. Immer der Renner und dann meistens halt noch was Normales irgendwie mal so dazwischendurch. Was die Zeit auch hergibt. Ne? Ja. So kochen ist natürlich auch immer, äh, was heißt immer, nicht immer eine zeitaufwendige Geschichte. Aber oft. Aber man kann sich ja auch <lacht> gern in Familie... Weil wenn ihr eine Patchwork-Familie seid und ihr habt vielleicht äh, die Zeit miteinander zu kochen, ja. dann gibt es doch, dann gibt's nichts Schöneres eigentlich. Ne? Also wir machen auch gerne mal Ravioli selber oder sowas, aber das ist halt echt das ist eine Tagesaufgabe. Ne? Wenn ja. du mit Nudelteig selbst anfängst, wird gerne gewünscht von den Kindern, wird aber dann im Endeffekt selten gemacht, weil es halt wirklich viel Arbeit ist. Okay. Und was macht ihr für eine Füllung rein? Auch klassisch oder? Ähm, jahreszeitbedingt, also im Herbst nehmen wir gern Kürbis, okay. den wir mitunter auch selber im Garten mit anbauen, also so ein kleiner Kräuter, Gemüsegarten ist schon immer mit da und ähm, Sorini machen wir mit rein oder gelegentlich auch klassisch Schafskäse, Hackfleisch, also je nachdem was uns gerade über den Weg läuft, was uns gefällt, was wir da reinpacken. Wir haben schon mal süße Ravioli gemacht, wo wir von den Kindern die geschmolzene Schokolade mit rein gemacht mm. haben. Das kam als Nachtisch natürlich auch sehr gut an. Dann, ne? Das glaube ich dir. Und Das Ganze dann vielleicht noch mal so ein bisschen in ein paar Bröseln halt so drin geschwenkt. Hm? Kommen wir in die Butter Richtung, drüber. Hm? Genau, kommen wir in die Richtung Snowboard, hm? Skihütte. So ein paar Topfenknödel. Topfenknödel, ja. genau. Die haben wir, glaube ich, auch mal zusammen gemacht, die oder? Die ja. Die waren sensationell. Da freut man sich schon wieder auf den Winter. Ja, genau. Schön hier Anfang Juli. Lass uns auf den Winter freuen. Und ich habe mir überlegt, äh, machen wir ein paar Topfenknödel. Nee, für den Sommer ist es vielleicht nie wirklich gerade nee, ne? die, die Variante. So, jetzt kommen wir mal zum Lachsfilet. Das Lachsfilet tun wir natürlich, wenn wir das panieren. Äh, nicht mit der Haut panieren. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier noch die, die Haut wegschneiden. Und zwar machen wir hier einfach mal einen Schnitt. 45 Grad Winkel. Und dann gehen wir hier mit dem Messer direkt schön auf der auf der Haut lang, ziehen die Haut richtig schön straff, das ist wichtig. So, dann einmal durch. Fischhaut kommt weg, jetzt drehen wir uns natürlich nochmal das Lachsfilet und sehen hier so diese grauen, braunen Stücken oder das Fischfett, den Fischtalk nennt man das. Den schneiden wir gerne mal hier raus. Dann machen wir hier einfach mal einen Keilschnitt. So. Hier gehen wir nochmal drüber. Warum schneiden wir das weg? Weil sagen wir, der Fisch, das Fischfett natürlich auch einen eigenen äh, Geschmack hat und das wollen wir natürlich äh, hier in der Hinsicht nicht auf dem Teller haben, sondern wir schneiden es ganz einfach weg. Auch die Silberhaut schneiden wir hiermit weg. So, jetzt werden wir uns den Lachs mal so portionieren, das heißt hier immer der Länge nach halb durch. Und machen uns so die Größe ungefähr eines Fischstäbchens, ne? Naja, das ist ein dickes Fischstäbchen, oder? Na, das wäre schon ein schönes Fischstäbchen, ja. oder? Obwohl die ja auch genormt sind, ne? Also ein Fischstäbchen, wenn man es als Fischstäbchen bezeichnet, muss es auch eine gewisse Größe und ein gewisses Gewicht haben. Wir machen das auch heute halt mal hier freestyle hier gibt es immer noch alte Regeln oder gab es eine alte Regel beim Fisch? Äh, Säubern, säuern, salzen. Das ist recht oldschool, hat man halt früher gemacht, weil die Wege natürlich bis zum Endverbraucher sehr lang waren. Deswegen hat man immer gesäuert mit der Zitrone, gesalzen halt, klar mit dem Salz und gesäubert halt äh, das äh, Entschuppen oder Filetieren des Fisches. Aber das Säuern in der Hinsicht macht man so eigentlich nicht mehr. Die saure Komponente bei unserem Gericht wird im Prinzip das Redisch. Okay. Man riecht auch schon schön den, den Essig, der hier genau. langsam aufkocht. So Aline, ansonsten, es ist ja. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Ja. Äh, die Jungs gehen ja mit Sicherheit dann auch nächste Woche, glaube ich, in die Ferien. Ne? Genau, die Woche noch, nächste Woche und dann sind schon wieder Ferien. Ja. So viel wieder... Schule war ja dieses Jahr jetzt nicht. Nein, nee, wirklich. Das können wir eigentlich äh, abhaken und unter. Ja. Abgehakt, verbuchen, sage ich jetzt mal ganz einfach. Genau. Äh, Urlaub, geht's weg bei euch? Ja, also ähm, sonst fahren wir ja wirklich immer sehr gerne ans Meer und auf dem Rückweg nochmal in die Berge, auch im Sommer. Ähm, dieses Jahr mit Baby war es uns aber ein bisschen zu weit, also sonst sind wir halt gerne an der Adria unten. Mhm. Aber da sind so 1200 Kilometer, das wollten wir jetzt mit nicht unbedingt machen, deswegen haben wir uns diesmal für Dänemark entschieden, sind zwar immer noch so 800 Kilometer, aber es sind schon mal 400 weniger okay. und wir werden für die großen Jungs Legoland noch dranhängen und da cool. leuchten Geiles. schon mal die Kinderaugen. also die sind Geiles sehr froh, Erlebnis. dass die Grenzen offen sind, ja. dass es Legoland wieder offen hat und das wird schon gut. Und Dann halt noch schön Strandurlaub, Dänemark, Ferienhaus, entspannt ein paar Tage machen. Angelt ihr eigentlich oder jemand bei euch? nee nein. Also, ähm, das denke ich schon, dass es eine Affinität gäbe. Also, mein Papa hat schon eine Angel, die er gelegentlich mal irgendwo ins Wasser hält, wenn er gerade mit einem Boot unterwegs ist. Also, der ist früher mal Rettungsschwimmer gewesen, hat deswegen auch einen Bootsführerschein. Okay, cool. Und ähm, geht auch gerne mal auf die Havel oder so, so einen Bootsturn machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er da immer so seine Angel mit hat, aber wenn er die Chance hat, dann Nutz, probiert das also. schon mal. Aber dass wir jetzt groß irgendwann in den Angeln gehen, bisher noch nicht. Okay. Aber ich denke gerade auch, die Jungs, ist, für den einen wäre das interessant, dem anderen wäre es bestimmt zu langweilig. Unterschiedlich sind sie ja dann doch. Also der eine ist etwas der, der Künstler und der Kreative, und der andere ist der Aktive, der muss immer in Bewegung sein. Also den holst du mit Angeln eher nicht so in einem Ofen hervor. Okay. Aber wäre sicherlich eine Sache, ne? gerade bei uns an der Malta, das ist eigentlich auch großes Angelgebiet, haben wir sehr vor der Tür, theoretisch. Das habt ihr, dort bin ich ja auch das ein oder andere Mal gewesen. Aber ich habe jetzt mir ein anderes Hausgewässer gesucht, in der Sächsischen Schweiz bin ich da eher unterwegs. Ja. Und bei den Kindern habe ich wirklich ganz klein angefangen. Ne? Also der Große ist ja nun mittlerweile schon 18 ja, und stimmt. der hat äh, die absolute Angelaffinität. Und der ist wirklich seit klein auf immer mitgegangen und mit dem Kleinen habe ich es genauso probiert. Und der ist genauso jetzt dabei. Früher war denn das immer zu langweilig. Ja, Lange eben. rumsitzen, warten, manche beißt keinen Fisch. Äh, Papa, können wir jetzt mal losmachen? Wann geht's denn los? Wann beißt denn der Fisch? Hier ist äh, kein Internet. Ja. Und jetzt mittlerweile, Papa, gehen wir angeln. Mhm. Naja. Ist halt auch eine schöne vater zeit eigentlich, ne? Absolut, da entstehen Gespräche. Mhm. Sensationell. Gut, in der Zwischenzeit machen wir uns ein paar geschmolzene Tomaten. Dafür habe ich ein bisschen Olivenöl hier drin. Knoblauch brauchen wir dazu. Dann nehmen wir uns ganz einfach hier zwei Knoblauchzehen. Zweite Liebe. Ein bisschen anstoßen. Da mit rein. Mit Schale. mit Schale. Komplett wie sie ist, okay. So, und die Tomaten die schneiden wir hier einfach so, so darunter. Das müsstest du, glaube ich, auch noch kennen, ne, Aline? Ja, ja. einfach abschneiden. Das war immer so eine Deko gewesen für unsere Gerichte. Genau so eine geschmolzene Tomate und hier habe ich wirklich Honigtomaten, das heißt die haben eine wunderbare Süße, die kosten zwar ein bisschen mehr, aber vom Geschmack her ein Traum, wirklich ein Traum. So die geben wir jetzt ganz einfach hier in das Öl, das könnt ihr auch äh, zum Beispiel im Ofen bei euch machen zu Hause, ne? also einfach in den, in den Backofen reingeben, bei 70 Grad, 80 Grad, lasst ihr die einfach mal so vor sich hinschmelzen. Eine Stunde reicht vollkommen aus. Dazu geben wir jetzt hier noch ein paar frische Kräuter. Die frischen Kräuter mal schön anwalken. Das heißt, habe ich hier Rosmarin, Thymian, ein bisschen Salbei, damit die ätherischen Öle sich schön entfalten können. Deswegen schön ein bisschen anwalken. Hier mit dazu ein bisschen Pfeffer, das schwarze Gold wieder mit da rein. Salz gar nicht. Oh ja, Salz kommt auch noch. Gut. So, und Salz nehmen wir das Feine. So, die lassen wir jetzt einfach ein bisschen anziehen, dann gebe ich die wieder in die Kokotte rein und ab in den Ofen. Ich möchte den Ofen nur nicht so heiß stellen, weil wir ja unser Geschirr noch drin wärmen. Das heißt 60 Grad maximal, deswegen ziehe ich die vorher mal kurz durch die Pfanne. Sonst im Ofen müsstest du es wärmer machen. Genau. Sonst im Ofen wären es bei 70, 80 Grad. Ne? Mhm. Aber bei 70, 80 Grad können wir den Teller dann nicht mehr anfassen. Ach komm. Das wäre dann zu heiß. So, der Apfelessig mit dem Zucker ist schön einreduziert. Das heißt, den schalten wir jetzt aus. Und deine Paprika- und gurken die sehen sensationell aus, Aline. Sind schon mal klein. Das machst du riesig. Soll ich dir die abnehmen? Ja, das wäre sensationell. <lacht> Habe ich ehrlich gesagt gehofft. Hast du gehofft? Ja. Robert hat mir schon die die Messer schon sauber gemacht. Ein Traum. So, jetzt geschält. Wie panierst denn du dein Schnitzel zu Hause, wenn es bei euch Schnitzel geben sollte? Also auch ganz klassisch, also mit ähm, Ei, Mehl und Panade, also. Semmelmehl. Es gibt ja noch welche, die machen noch äh, ja mit Semmelmehl. Es gibt ja noch welche, die machen noch Senf dazwischen und sowas. Das ist mir aber immer zum Schnitzel nichts. Nee. nee, mag ich nicht. Also ganz, ganz klassisch noch. Gut, ich sag mal, wenn du aus einer äh, Gastronomenfamilie kommst, ja. was für eine Frage, oder? <lacht> da wird auch gern geholfen, also Schnitzel panieren, dann schön Panierstraße aufbauen und. Richtig. Äh, viele Hände, viel Dreck. Genau. Und am besten äh, wirklich, wenn man zu zweit. Paniert, Weil ansonsten hast du, wenn du hier 100 Schnitzel panierst, äh, da dann hast du solche Finger hier. Ne? Finger, genau. Die äh, Zwiebelwürfel gebe ich hier noch mal ganz kurz in den Sud mit rein, dass die so ein bisschen ihre Schärfe halt auch verliert. Ne? Wollen wir die mal probieren, ob die überhaupt scharf ist? <lacht> Gerne. Also ich bin ja selber nie so der Scharfesser, ne? nur in, in Maßen. Ist du also scharf wenn, sonst? Mh, was für eine Frage. Ah, hm, blöde Frage. Der halbe Ungar, ah, ja. der hat Paprika im Blut. Also die äh, halbe ist zu viel. Ich sag mal, wenn wir hier wirklich nur die Hälfte nehmen, soll ich das mal übernehmen, weil die ist wirklich ein bisschen scharf. Ne? Okay. Hätte ich jetzt nie gedacht, weil du hast so gar keine Mine verzogen. Ja, die brennt schon ein bisschen. Okay, gut. Ja. Die merkst du. Gut, machen wir das hier mit dazu. Dann hacken wir uns noch ein bisschen Dill, ein bisschen Koriander. Mhm. Aber vorher tun wir hier die ganze Geschichte ein bisschen einsalzen. Genau, also bei dem Relish geben wir jetzt hier etwas Salz dazu. Das heißt, wir möchten das Wasser so ein bisschen ziehen. Also, sie war doch scharf. Das ist halt so bei einem vier Monate alten äh, oder jungen Kind, da muss die Mama natürlich auch mal zum Baby mit hingehen, ne? also ganz normal. So, viel Spaß. Genau, ich gebe dir Dill mhm. und Koriander. Ja. Koriander, magst du Koriander? Jein, in, in, ich weiß, es muss an manche Sachen ran, aber wenn es jetzt nur so auf dem Gericht immer irgendwo drauf liegt, finde ich es sinnlos. Ja. So als Würze, wenn es irgendwo drin ist, ist Okay. Genau, weil es gibt Koriander, <lacht> liebt man oder hasst man? Also mhm. dazwischen gibt es eigentlich ganz wenig. Äh, ich kann ihn tolerieren. Gut, okay. Wie gesagt, wir müssen es nie übertreiben. halt. Ne? Zu viel kann natürlich auch wieder ein Seiwige gehen. Mhm. Das war dann zu extrem. Ich sag mal so, wenn wir jetzt erstmal alles hacken und dann geben wir das nach und nach dazu und dann probieren wir ganz einfach. Aber vom Dill kannst du ruhig Feuer frei. Gut. Und äh, Robert? <lacht> Ingwer. Ingwertee? Ja, ein bisschen Ingwer reibe ich hier auch noch mit rein. Ingwer? Der Ingwer? Ingwer und Prosecco? Das käme auf den Versuch drauf an, oder? Weiß nicht. So, hier noch ein bisschen Ingwer mit reingerieben. Also kriegt das dann noch so einen leicht asiatischen Touch eigentlich da ja, genau. Geht in die Richtung? Ich meine, gebackener Fisch ist natürlich auch so eine Geschichte, wo ganz einfach auch äh, so mal in der asiatischen Küche, in, in Lachsfilet zum Beispiel, auch in Sesam paniert wird und noch mal ganz kurz mhm. ein bisschen angebraten wird. Also es hat schon so einen, so einen kleinen Touch halt. Ne? So, hier merkst du schon. Hier geht ein bisschen was los, ne? blubbert es jetzt. Und ein herrlicher Duft steigt hier hoch. Frische Kräuter. Knoblauch. Dann würde ich sagen, tun wir gleich mal in der Zeit den Ofen vorheizen. Den Ofen. Robert, du hast schon wieder das Schild vergessen. Kennen Sie den Gastrospruch? Nur wer nicht heiß anfassen kann, Aha. kann nicht heiß liegen. Genau. Aber 80 Grad ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen hot. So, jetzt geben wir hier die Tomaten, wie versprochen, in die Kokotte. Wir schieben die ganze Geschichte, nachdem wir noch ein bisschen Zitronenabrieb dazu gegeben haben. kann man nämlich auch gleich an die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir brauchen dann für unser Püree oder für unseren Kartoffelstampf so eine leichte Zitronennote. Und dann nehmen wir doch gleich mal hier den Anlass, das Olivenöl ein bisschen mit der Zitronenschale zu parfümieren. Sieht schon wieder geil aus. Und wenn wir das nämlich in den Ofen geben, Gibt im Prinzip die Zitrone dem Olivenöl so ein bisschen die, weißt du, dieses Aroma halt mit ab. Und somit können wir das Olivenöl nehmen für unseren Kartoffelstampf. Und da haben wir wie so ein Zitronenolivenöl. Sehr schön. Na? Also rein damit. Das ja. ist übrigens eine Geschichte. Einen schönen Rucola-Salat dazu. Äh, gehobelten Parmesan. Frisch gebackenes Spaghetti. Mhm. Oder ein Focaccia. Eine Flasche Weißwein. Und ein schönes Picknick. Na? Genau. Mhm. Gib mal Dill komplett dazu, bitte. Salz haben wir dran. Pfeffer. Mach mal aus der Mühle. Da kannst du ruhig mal 10 Umdrehungen reinfeuern. Schauen wir mal nach unseren Kartoffeln. Ne? Ja, es waren elf. Das ist auch nicht schlimm. <lacht> Kartoffeln brauchen wir einen Augenblick. Das kannst du schon verrühren. Und geben hier, nachdem wir das probiert haben, äh, wir probieren mal kurz die Marinade hier. Erst die. Das war schon in der Gurke. Schön gestockt. Süß, hm. sauer. Ginger merkst du, also hm. den, den Ingwer. Ich würde sagen, hier mal rein damit. Du guckst noch nie so begeistert. Nee, ich finde es total. Also, ich hätte jetzt einen anderen Geschmack erwartet. Weil du hast ja viel Essig aufgegossen. Ja. Der ist aber gar nicht mehr so. Ist so sauer. Mhm. Mhm. Der ist nicht mehr so fies da. Sondern du, hast, du merkst auch die Senfkörner schön, du merkst aber auch die Süße, die dann kommt. Die Zwiebel ist zwar da, aber eigentlich auch. Nie. Nee. Ja. Und das ist irgendwie cool. Wir lassen das noch ein bisschen ziehen, gucken mal, wie der, der Koriander sich entwickelt. Und, ja. Gut, Alin, also machen wir dort zwei Eier rein ja. und würzen im Prinzip das Ei ein bisschen mit Salz, ein bisschen Pfeffer dazu und äh, geben noch einen kleinen Schluck Milch mit. Okay. Also wie immer. So, dazu noch ein Mehl, ist klar. Und Paniermehl, habe ich hier ein asiatisches Paniermehl, nennt sich Panko-Mehl, gibt es in drei Mahlgraden, wir haben hier den mittleren Mahlgrad, ist im Prinzip in Weißbrot ohne Rinde halt geraspelt, muss man sich so vorstellen. Probiert mal zu Hause Chicken Nuggets oder einfach nur euer Sonntagsschnitzel mit diesem Panko-Mehl zu panieren und backt es dann aus, das ist eine... Geschmacksexplosion im Mund, ne, weil das ja, richtig es ist schön kross und. Äh, ist auch leichter, ist, ist, ist, also geschmacklich leichter als so ein fieses Semmelbrösel. Richtig, richtig. Paniermehl. Also probiert es mal aus, merkt euch den Berliner Stadtteil Panko ohne den W hinten dran. Hier muss ich allerdings gestehen, da muss ich mit dem Patrick nochmal reden, das braucht er auf jeden Fall im Sortiment bei sich. In Pankomehl muss da rein. Also selbst beim Schnitzelpanieren oder wenn ich was paniere zu Hause, ich mache immer in das Ei eine Gewürzmischung halt mit rein oder Salz ein bisschen hm, mit rein ich auch meistens schon. und äh, trotzdem würze ich aber auch mein Hähnchen, mein Fisch oder mein Fleisch. Na, damit Alles. es halt nie wirklich wie Knüppel auf dem Kopf schmeckt, sondern dass er wirklich eine gewisse Würze da ist. Beim Chicken zum Beispiel ein cooles Chicken Gewürz auch bei mir im Onlineshop zu erhalten. Äh, das müsst ihr unbedingt mal probieren, werde ich auch demnächst mal machen, wenn es äh, das Berghandel bei mir gibt. Also, Panieren machen wir hier. Nehmen wir uns den Lachsnot daher. Ich denke mal, die Kartoffeln sind bestimmt gut. Die drehen wir jetzt ein bisschen runter. Ne? Ein Schuss Milch wollten wir noch tun hier. Richtig. Das Dann kann der auch gerne auch ein bisschen Schlagsaune nehmen dafür. Das macht das Ganze ein bisschen luftiger, die ganze Nummer. Ne? Die Panade. Robert, du guckst schon wieder wie ein Eichhörnchen. Ne? Panade muss luftig sein. Ne? Es muss richtig Wellen schlagen auf dem Schnitzel. Ne? Gut, also. Den Lachs, hatte ich gesagt, tun wir trotzdem noch ein bisschen würzen. Das machen wir hier mit äh, Salz. Auch ein Bergkernsalz, aber hier in dem Fall ein vom Fuße des Himalayas aus Pakistan. Da kannst du in der Zwischenzeit hier bloß pfeffern. Das machen wir mit der Pfeffermühle, genau. Lachs ist gesalzen, gepfeffert. Der kommt jetzt hier ins Mehl, wälzen den da durch. Wichtig ist immer beim Panieren, nicht jetzt nur beim Lachs, sondern überhaupt, wenn ich paniere, dass nicht zu viel Mehl an dem äh, zu panierenden Lebensmittel ist. Ne? Schön. Also, schön. hier da rein und die Aline, die füchtet sich das da raus. Und die panierten Sachen, kannst du dann direkt auf den Teller mit dem Küchenkrepp, den schiebe ich dir mal ein Stück hier rüber ja. und in der Zwischenzeit tun wir schon mal den Wok hier, schon mal anheizen, vorheizen mit einem Sonnenblumenöl, das heißt mit einem Öl, was einen hohen Rauchpunkt hat. Das nehme ich zum Frittieren. Sonnenblumenöl, Rapsöl kann ich auch nehmen, in Erdnussöl, Kokosfett, was auch immer. Aber nicht unbedingt das gute Olivenöl. Das brennt uns bloß weg. Richtig, solange es äh, unfiltriert ist. Jo, das sieht cool aus. Bei einer Panade ist es auch wichtig, auch selbst bei dem Schnitzel, wenn ich das paniere, dass man die Panade nicht andrückt. Ne, sondern wirklich äh, die ganz locker leicht daran kleben lässt. Das passt. Die Aline wird dann gleich die, die Lachs, äh, Stücken halt abbrutzeln. Das geht ja relativ flugs, links, rechts, bloß ein bisschen hier mal kurz durch das Ölchen. Ich denke mal, das ist auch auf Temperatur jetzt. Also, jetzt testen wir erstmal, mal, äh, ob das Öl überhaupt die Temperatur hat zum Ausbacken. Wie machen wir das? Natürlich nicht mit dem Finger. Nicht? Nein, auch nicht mit äh, einem Spritzer Wasser. Man so. könnte auch einen kleinen Panko Krümel reinwerfen. Das kann man auch machen. Oder man nimmt halt einfach mal einen Holzspieß oder einen Zahnstocher. Der blubbert. Ganz Und der wenig. blubbert. Es müssen 162 äh, Bläschen sein in 10 Sekunden. Zählst du, du mit? Zählst du mit? Du kannst jetzt die Filets abbacken. Ich denke mal, vielleicht sogar. Guck mal, wir können das wie so, so ein Lollipop machen. halt, ne? Ich denke mal, wenn wir jetzt mit der, mit der Pinzette rangehen, lösen wir die Panade wieder ab. Wie kriegst du das gewendet? Äh, das machen wir wie in der asiatischen Küche mit Holzstäbchen. Und dadurch, dass wir jetzt nur natürlich was dazugeben an Lebensmitteln oder überhaupt an, an Fisch, sage ich jetzt mal, da kühlt natürlich das Öl wieder ab. Deswegen gehen wir mit der Temperatur ein Stück höher. Und wenn du dann merkst, es geht jetzt zu schnell, dann wieder wir wieder, gehen wir sie wieder runter, genau. genau. Ritzo, du musst die Lüftung anmachen. Ja, ich muss gerade die Kartoffeln abgießen, Mensch. Kannst du nicht einfach mal einfach mal die Kresse jetzt halten hier. Ah. Puh. So, schöne gegarte Kartoffeln. Was gehört noch zu einem Kartoffelpüree oder Stampf dazu? Butter, Milch. Butter, wir nehmen Butter. Salz. Genau, eine super Farbe, oder? Ja. Goldgelb. Also Butter haben wir dran. Wir geben noch einen kleinen Schluck Milch dazu, nicht viel. So, reicht uns. Und ein bisschen Muskatnuss. Bei einer Muskatnuss. Vorsichtig, die ganze Muskatnuss wäre tödlich. Das heißt, wenn ihr hier irgendwelche Pläne habt, eine Muskatnuss... Äh, wäre so eine Geschichte, aber wer ist schon so eine ganze Muskatnuss? Also der muss ja vollkommen vom Fisch bespuckt sein. Ne? Gut, also wir drücken jetzt hier die ganze Geschichte schön durch. Und wir hatten ja gesagt, wir machen einen Zitronenkartoffelstampf. Das heißt, wir nehmen uns dann gleich noch von der Tomate, von der geschmolzenen Tomate, das Öl mit hinzu. So, der schmeckt überhaupt? Kann man jetzt auch nicht so viel Fleisch machen, oder? Na ja, zu wenig Butter. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> mm. Also wenn ihr mal einen anderen Kartoffelbrei machen möchtet, oder Püree machen möchtest, Röstzwiebeln dazu, ein bisschen Parmesan mit rein. Äh, vielleicht auch äh, ein paar Oliven mit dazugeben. Also du ist wirklich der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Aber so ist es ganz schön anstrengend zu stehen. Gehen wir wieder in die normale Position. Oh, herrlich. Das ist wie in Italien hier. Tomaten? Mm. Hm. Und es ist halt schön, die behalten die Farbe, ne? Absolut. Noch ein Löffel. Geben das hier noch ein bisschen. So, damit rein, ja? Und dann heißt es... Hier klar Schiff machen, aber vorher müssen wir natürlich wir müssen noch unseren Reli probieren. Ne? Richtig. Ob der jetzt noch Koriander braucht oder nicht. Also wegen mir braucht es nie. Ich würde sagen nein. Hm. Nicht zu viel? Nee. Also nicht dominant? Lecker. Genau, also Finale. das von der Höhe? Ich denke, das passt. Jetzt müssen wir das versuchen, noch ein bisschen anzudrücken. Tidim. Tidim, sehr geil Boah, gut genau subi hallin hat mich gefreut immer wieder gern war eine riesennummer schönen urlaub auf jeden fall ja erholsame tage Schön im Dänemark, Wetter wird bestimmt traumhaft, oder? Hoffe ich, hoffe ich. Und äh, genau, wir sehen uns wieder, war mir wirklich ein Fest und die Lia, die war ja wirklich zuckersüß durchgehalten, hoffe ich, oder? Ich hoffe, zumindest ist sie jetzt gerade still. Ne? Die Oma ist gerade mit, mit dem Kinderwagen unterwegs, Speicherkarte 1 ist voll, jawohl Und äh, genau, Adi, ich danke dir. Schaut euch mal an hier, was hier noch Schönes dazu kommt. Wieder das Motto komplett aufgegriffen. Zitrone für den Fisch. Fürs Meer halt hier die Austernschalen, oder? Nee, was ist das? Muschelschalen, auf Muscheln. jeden Fall, egal. Aber auf jeden Fall sieht's wieder sensationell geil aus. Niki, vielen Dank und äh, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Euer Rizzo. Ciao. Ist vorbei.